Dann begrüße ich Peter Mummenthaler, er wird eben die Frage klären, wir haben das natürlich so geplant, die Frage war abgesprochen, dass wir da gut überleiten können. Hybrid Multicloud als Basis für Geschäftsinnovation. Bei deiner Beschreibung steht, oder du bezeichnest dich als Open-Source-Fan, es steht irgendwie, das ist dein tägliches Brot. Gib uns doch einen, Aus, einen Einblick in dein tägliches Brot. Benutzt du ausschließlich Open Source äh, oder gibt es irgendwo eine Ecke, bei der du kommerzielle Software verwendest? Muss ja nicht sagen, welche. Äh, ja, das gibt es. Und zwar, meine Kinder gehen in die Schule. Und da musste ich äh, meinen Kindern einen Windows-Laptop kaufen, weil sonst äh, mit Skype äh, das äh, nicht Auch die, die, die Software der, der, ja, der Schule ist halt. Äh, Windows-lastig, Office-lastig. Und das zum Teil, es geht schon mit, mit offenen Tools, aber zum Teil herausfordernd. Und ich bastle schon beim, beim Job genug und zu Hause dann weit <lacht> ähm, darum, ja, Dort habe ich eine proprietäre Software und ähm, beim Apple TV. Ja, genau. Okay, besten Dank. Gut, dann die zweite Frage, die ein bisschen jetzt auch ins Thema reingeht. Ähm, welche Wolken am Open Source äh, Horizont siehst du respektiv die Zunahme der Cloud-Technologie. Wenn ich das jetzt verbinde mit Open Source, ist das eine befördernde Entwicklung? Siehst du da eine Korrelation oder ist das völlig unabhängig? Wie siehst du die beiden Entwicklungen? Ja, ich sehe das überhaupt nicht unabhängig. Ich, ich, ich denke, ähm, Open Source ist da ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ich würde sogar behaupten, dass bei AWS, bei Amazon, ähm, die wichtigsten Komponenten auf Open Source basiert. Das ist zum Beispiel äh, die Virtualisierung ist basiert auf KVM. Das ist ohne Open Source gar nicht äh, auszudenken. Ja. Ja. Von ja. dem her sehr, sehr, passt sehr gut zusammen. Besten Dank, wir freuen uns auf deinen Dank. Danke, Daniel. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Ich war letztes Jahr auch da, ich durfte einen Vortrag halten, das war, waren viel weniger Leute. Von dem her sehr schön. Mein Name ist Peter Muntaler, ich komme von Red Hat, Red Hat Alps. Ja, ich möchte Ihnen gerne nicht jetzt nur Open, also Multi und Cloud eingehen, sondern eigentlich allgemein das Zusammenspiel von Cloud und Innovation näher bringen und auch Impulse setzen, Ansätze bringen und vielleicht auch sogar erste Lösungsansätze aufzeigen die sie dann eventuell auch jetzt da, weil Daniel Markwalder da ist, der denke, macht auch einen gewissen Druck, die Digitalisierung vor, zu, vor, zu, voranzutreiben. Und dann werden sie früher oder später sicher mal ähm, an eine Beschaffung herankommen, vielleicht den einen oder anderen in den da, äh, mit da mitzunehmen. Ähm, ja, doch fangen wir an. Äh, wir alle können uns erinnern, äh, vor etwa ein bisschen mehr als einem, einem Jahr, anderthalb Jahren, also ich kann mich da sehr gut erinnern, äh, in der Tagesschau. Wegen der Pandemie wurde das Seco mit ähm, Kurzarbeitseinträgen übersät, also über, über, über, ja, über, über, überrannt, würde ich mal sagen. Und man sah dort die Mitarbeiter mit Brief sich durch den Gouverneurwald äh, äh, kämpfen. Und dann war, zumindest mir oder auch anderen Antragstellern, relativ schnell klar, es wird wohl eine Weile dauern, äh, bis, bis mein Antrag oder bis ich eine Antwort erhalte. Nun, das ist natürlich eine außergewöhnliche Situation und äh, hoffen wir natürlich, dass das SECO nicht wieder so einen, einen, einen uh, Massenantragsschwall bearbeiten muss. Nichtsdestotrotz kann man daraus ableiten, dass gerade hier die Digitalisierung oder die digitale Transformation hätte helfen können. Ähm, hätte helfen können jetzt nicht nur beim SECO, sondern ich denke auch, wenn man vorwärts schaut, ähm, auch für uns Bürger oder auch für das business wäre der eine oder andere Digitalisierungsschritt sicher äh, wünschenswert. Ähm, ich erlaube mir jetzt, ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen, um dann in der Gegenwart anzukommen. Ähm, Sie haben vorher von dies auch schon das eine oder andere gehört, ähm, was heute in der modernen Softwareentwicklung und in der modernen Software- oder also IT-Infrastruktur ähm, vorhanden ist und angewendet, ist, äh, angewendet wird. Ähm, ja, die IT muss sich äh, ständig weiterentwickeln und eigentlich sollte sie dem, ja, der den Organisationen oder den Anforderungen immer einen Schritt voraus sein. Ähm, Software wird entwickelt, Software hat eine Applikationsarchitektur, Software wird verteilt oder auch paketiert und dann verteilt und Software läuft auf einer Infrastruktur. Ähm, fangen wir beim Entwicklungsprozess an. Heute Morgen haben wir das auch gehört, dass ähm, äh, Frau Bundesrätin Biolamer hat äh, gesagt, dass Pflichtenhefter oder Beschaffungen gestartet werden und dann ist die Beschaffung abgeschlossen und dann die Software veraltet. Ähm, das war damals so oder ist zum Teil heute noch so, dass man nach dem Wasserfallprinzip gearbeitet hat. Man spezifiziert ein Pflichtenheft mit allen Anforderungen da drin und äh, fängt mal an. Und nach zwei Jahren ist man fertig, alle Spezifikationen sind, äh, sind, äh, sind erfüllt aber eigentlich nicht mehr zeitgemäß, also die Software eigentlich veraltet. Dann kommt die ganze Sache mit Change request und so wird wieder alles teuer, die Software anzupassen. Darum hat man eigentlich in der Softwareentwicklung dann das agile Prinzip angewendet, dass man ähm, ja, klar eine gewisse Grundstruktur hat, aber dann neue Funktionen agil in Sprints äh, einbauen kann oder auch Funktionen, die nicht mehr benötigt werden, äh, wieder rausnehmen kann. Und am Schluss, nach ein, zwei Jahren, hatte man dann wirklich die Software, die mehr oder weniger den, den Ansprüchen äh, genügte. Das Ding ist, ähm, die Software möchte man dann auch irgendwie mal live schalten. Ähm, ich komme aus dem Betrieb und habe mehrere Male durchgemacht, dass irgendwelche Software-Releases oder neue Funktionen in, äh, in die Produktion oder live geschaltet werden mussten. Da wurde dann monatelang wurde dann ein Drehbuch, Drehbuch geschrieben, für dieses Wochenende, diesem Wochenende wird dieser Release, äh, wird diese neuartige Release wird, wird, wird, wird, wird live geschaltet. Und dann wurden Herrscharen von Entwicklern und Betriebssystemleuten aufgeboten und man hat versucht an diesem Wochenende diesen Release live zu schalten. Ist meistens gut gegangen, der Ausgang war, war eigentlich nie ganz klar, weil man es ja nie ausprobiert hat, oder? Man hatte, das, war immer ein, ein, ein Böttäterli. Und ich habe auch mehrere Male erlebt, dass man wieder ein Rollback machen musste und den Release verschieben. Sehr, sehr teuer. Also was man hatte, ist wirklich eine Separierung von Dev und Ops. Es wird etwas entwickelt und dann wird es versucht zu betreiben. Jetzt, heutzutage ist man so weit gekommen, dass man sagt, dass man dieses Dev, diese Entwicklung und das Ops eigentlich zusammenbringt. Man versucht diese Releases in kleine Pakete, kleinere Pakete aufzuteilen und dann öfter zu releasen. Das heißt, wenn ich öfter release, merke ich schneller und inst also effektiver, wo habe ich Probleme. Ich finde schneller heraus, ah, jetzt muss ich das anpassen. Wenn ich das regelmäßig mache, dann ist es kein großer Aufwand mehr ähm, oder kein ganz, sollte kein ganzes Wochenende mehr brauchen, um meine, mein neues Feature in die Produktion zu bringen. Ähm, die Zahl ist von 2017. Amazon deployt alle dreieinhalb Sekunden eine, eine Änderung in die Produktion. Äh, heutzutage arbeiten alle modernen Firmen, wie Spotify oder Netflix, arbeiten nach diesem Prinzip. Kommen wir zur Applikationsarchitektur. Äh, ähm, dies hat es vorher auch kurz erwähnt. Das sind die sogenannten Legacy-Applikationen, die sich nicht so gäbig in die neuen äh, architektonischen Gefilde integrieren lassen, haben aber durchaus Vorteile, sind sehr schnell. Also der linux kernel ist zum Beispiel eine, eine, eine, eine monolithische Applikation oder ähm, auch im Medizinalbereich, wo, wo, wo gewisse ähm, Time-Constraints äh, eingehalten werden müssen. Sie sind aber ähm, schwer zu warten, Sie sind, die Software ist sehr, sehr stark vertratet, ähm, man kann nicht einfach... Änderungen einspielen, weil vielmals die Abhängigkeiten nicht ganz bekannt sind, weil es dann auch große Malochen sind. Und äh, das ist das eine. Und das andere, was sicher auch sehr wichtig ist, ist, äh, es ist nicht einfach zu skalieren. Also wenn die Applikation Performance, äh, höhere Performance Anforderungen hat, ist es schwierig, diese mit einer monolith monolithischen Applikation umzusetzen. Zudem ist sie einfach nicht so einfach wartbar. Man ist damit weitergegangen, hat so ein Schichtenmodell eingeführt mit verschiedenen Schichten, zum Beispiel eine Ansichtssicht, eine, eine, eine, eine logik und eine Persistenzschicht. Es gab schon eine gewisse Entkoppelung der, der Komponenten. Also Entwicklerteams konnten ein bisschen unabhängiger voneinander entwickeln und es gab auch Flexibilität in, in, der, in der Einführung von neuen Features oder auch in der Wartung. Jetzt heutzutage... Dies hat es auch schon erwähnt, sind wir im Microservices-Umfeld angelangt. Das heißt, es, werden, es ist eine ganz starke Entkopplung der, der Funktionen. Also zum Teil werden einzelne Funktionen in einen einzelnen Microservice integriert. Das macht die Wartbarkeit viel flexibler. Also die Entwicklerteams können unabhängig voneinander arbeiten hat zwar gewisse Herausforderungen, man muss natürlich schon Guidelines haben, und irgendwelche Schnittstellen, dass die Services dann auch miteinander reden können. Aber ähm, die, die Softwareentwicklung geht ganz klar in diese, in diese Richtung, dass man eben dann auch nur kleine Teile eines, eines Services anpasst und der Rest dann gar nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollte. Sagen wir es mal so. Ähm, Deployment und Packaging. Ähm, ja, Dies hat es auch erwähnt, Bare Metal, wenn man Software laufen lassen will dann muss man zuerst einen Server bestellen das ist nicht einfach so schnell gemacht, da muss man immer warten das war damals so, das ging in sechs bis acht Wochen nie Lieferfristen, da musste man schauen hat der Server überhaupt noch Platz im Rechenzentrum wie ist es mit der Kühlung, wie ist es mit dem Strom anstecken, alles, alles zusammen also es dauert eigentlich sehr lange bis ich meine Software überhaupt irgendwo betreiben konnte dann kam die Virtualisierung ich in 2005, 2007 dort mit VMware. Das hat natürlich schon große Abhilfe geschafft, auch eine gewisse Verdichtung, Ausnutzung der Hardware. Man hatte mehrere virtuelle Maschinen auf einem Server und war somit viel schneller im bereitstellen eines Betriebssystems. Heutzutage sind wir nun bei den Containern angelangt. Das ist eigentlich der nächste Schritt. Sehr leichtgewichtig, hohe Hohe Dichte. Es wird nur sozusagen ein Subset des Betriebssystems in einen Container verpackt, natürlich zusammen mit der mit der, mit der Applikation ähm, bietet auch dem Entwickler die Möglichkeit, dass er nicht immer ein Betrieb ein ganzes Betriebssystem hat, wenn er es auf dem auf dem Laptop entwickelt, ist irgendeinmal hat er dann nach zehn virtuellen Maschinen läuft der Laptop dann nicht mehr, sondern er kann sehr leichtgewichtig und sehr einfach und sehr schnell seine Ideen auf einen Container umsetzen, das ist es ist sehr effizient und ähm, hat auch eine gewisse Portierbarkeit, also Runs on my Machine. Runs on my machine. Ähm, das kann man wirklich dort auch, auch sagen, ähm, ähm, ich kann sehr leicht eigentlich einen Container von einem Betriebssystem auf das andere äh, migrieren. Ähm, wurde by the way ähm, 20, 2000, das ist eigentlich eine alte Technologie, die, die, die, die, die, die Container gibt, schon länger. Und wurde eigentlich mit Docker, sicher allen ein Begriff, äh, 2014 wirklich äh, salonfähig. Datacenters, also Applikationsinfrastruktur, wo das dann eigentlich läuft, Datacenter kennen wir alle, überhaupt nicht flexibel, wenn der Platz, Platz fertig ist, ist Fertigplatz. Ähm, ja, das ist dann teuer zu betreiben, ähm, ja, ist dann sehr teuer zu betreiben. Dann kam die Zeit vom Outsourcing und dann wieder Insourcing und dann wieder Outsourcing und dann wieder Insourcing. Ähm, was man dort gewonnen hat, ist an Flexibilität meiner Meinung nach nicht sehr viel, weil man hat mit dem Anbieter ja sehr genau die Anforderungen ausgemacht, oder? Was, was kostet, wie viel, das und dann hältst du das und das. Wenn ich jetzt einen neuen Service wollte, muss ich das wieder verhandeln. Das war nicht so flexibel. Der Vorteil war halt, man hatte, man hatte fixe Preise und man konnte damit diesen Preisen auch arbeiten und, und, und was war, war, war planbar oder man konnte da strategisch damit arbeiten. Aber von Flexibilität und so, keine große Rede. Und jetzt ähm, sind wir in der Cloud angelangt. Ich ähm, denke, einer der ersten und bekanntesten ist sicher äh, Amazon Web Service. Und äh, dort hat man eben Pay-as-you-go, Self-Service, äh, äh, rechte Flexibilität und auch Kostentransparenz. Und von dem her ist es schon eigentlich der nächste Schritt. Und kann ähm, muss aber nicht, kann jetzt in der Digitalisierung ähm, auch helfen, die Spitzen zu brechen oder gewisse Workloads einfach sagen, ist nicht mehr mein Ding, ähm, lasse ich dort, dort laufen. Also es bringt einfach eine gewisse neue eröffnete, neue, neue Möglichkeiten. So, und wie ermöglichen Sie und Ihre Leistungserbringer nun mit diesen neuen Technologien ähm, ja, die, die, die Leistungen, die, die der Leistungsbezüge dann eigentlich will? Also es braucht sicher neue Wege in der Entwicklung. Äh, man muss die Infrastruktur überdenken, Modernisieren oder vielleicht sogar neu, neu bauen. Und äh, ein nicht zu vernachlässigender äh, Aspekt ist sicher die Kultur, die Menschen äh, hintendran, die Prozesse anzupassen, äh, Richtung DevOps zu gehen. Ich möchte genau in dieser Reihenfolge eigentlich auf diese drei Aspekte eingehen, immer mit dem Hintergrund äh, der, der offenen hybriden äh, Cloud. Container, Applikationen standardisiert verpackt, sind, ähm, ja, ermöglichen den Self-Service. Einfaches Verpacken von Software, sehr leichtgewichtig, schon jetzt zwei, drei Mal gehört, was es für Möglichkeiten erbringt. Und es ist wirklich auch so, man kann das eigentlich mit der Transportindustrie vergleichen. Ich kann einen Container jetzt hier auf einem Lastwagen transportieren lassen, auf einem Schiff oder in einem Flugzeug oder dann auf der Eisenbahn. Aber auch dort, in diesem Container, das ist ja gewissen, in dieser Transportindustrie, das gibt es gewisse Regeln. Also es ist in einem Container drin, ist dort eine Chemikalie drin. Und wenn dieser Container leckt, ähm, ja, wie ist die Wartung? Werden die, wird die sind die gewartet? Wird das kontrolliert? Kann da jeder auf diesen Container zugreifen? Ähm, ja, wer schult eigentlich denn den Lokführer? Wie ist das dort? All solche Sachen muss man sich in der Beschaffung, oder wenn man sich solche Technologien anschaut, äh, überlegen. Microservices, Container im Zusammenspiel untereinander. Ja, Microservices, vorher versucht er darauf einzugehen, die Entkopplung ist sehr stark. Es gibt eine unabhängige Weiterentwicklung, die Entwickelteams können eigentlich, müssen sich nur an Schnittstellen halten, können aber Funktionen unabhängig voneinander einfügen. Es ist schneller Time to Market, ja, ist wirklich eigentlich der, der de facto Standard. Jetzt, wenn wir wieder zurückgehen zu der Analogie der Transportfirma, wenn ich jetzt irgendwie etwas in, wish in, in, in China bestelle, dann muss ich das irgendwie in die Schweiz kommen. Und da kann sich der Transport- oder Logistikunternehmen ähm, einfach auf gewisse Standards zählen. Und der Container kommt dann irgendwie dann in die Schweiz über ein Schiff und dann ist, landet das Paket dann schließlich bei mir im Briefkasten. Aber wie ist es jetzt mit diesen Microservices? Wie Dürfen die Microsoft darf ein Container mit einem anderen Container sprechen? Gibt es da irgendwelche Regeln? Ähm, wie konsumiere ich dann einen Service, wenn ich so viele Einzelteile, Einzelteile habe? Wie, mit, wem, mit wem spreche ich jetzt denn? Wer ist denn da, da der Master? Ähm, wenn, wenn etwas schief geht, wie, wie merke ich das, wenn es so viele Container sind? Wie, wie merke ich, welche Container das schief läuft? Wie sieht es mit der Wartung aus? Also braucht es irgendwie einen Dirigenten oder am besten einen Steuermann? Und ähm, ja, Steuermann, Kubernetes ist die Antwort dazu. Kubernetes ist auf, bedeutet auf Griechisch, oder heißt auf griechische äh, Steuermann. Und ähm, ja, ist wie Thies auch gesagt, der, der, der, der, der de facto Standard für Container-Orchestrierung. Wurde auch im 2014 äh, von Google der Community, der Open Source Community äh, geschenkt, als ein Subset von Borg. Google ähm, hat die Container-Technologie schon länger eingesetzt, also wenn Sie eine Suche absetzen im in, in Google-Dings, wird ein Container gestartet und damit verworfen. Also Sie sind wirklich da die, die Experten. Und eigentlich alle großen Hersteller setzen jetzt auf diesen de facto Standard. Es gibt verschiedene, verschiedene Ausprägungen, dies hat zwei, drei davon erwähnt. Jetzt, weiß ich, wie ich, äh, ich modernen Software äh, betreiben kann. Jetzt muss ich mir einfach überlegen, ja, welche Cloud nehme ich, oder? Ähm, ich glaube, Public und Private Cloud, das lassen wir jetzt aus. Das hat äh, Thies äh, bereits erklärt. Hybrid und Multi-Cloud. Hybrid-Cloud Multi, Hybrid, äh, ist dann eigentlich eine Mischung von Private und Public Cloud, äh, das auch den Anspruch hat, gewisse Portierungsmöglichkeiten Portierungs, äh, der Applikationen oder des Workloads anzubieten. Und Multi-Cloud ist eigentlich das Verwenden von äh, verschiedenen, unabhängig nicht verbundenen Clouds. Ähm, jetzt bei Red Hat haben wir auch verschiedene Kunden, die, die alle Modelle anwenden. Ähm, ich habe auch Kunden, die, die Azure und AWS verwenden, unabhängig voneinander. Geht vielleicht dann so weit, dass man je nach Tagespreis äh, sagt: ich, heute, heute nehme ich Azure und morgen nehme ich AWS. Aber es dauert noch eine Weile. Ähm, ja, welche Cloud-Verweger-Workloads? Also, eben Clouds ähm, haben wir vorher auch gesehen, muss ich vielleicht auch nicht äh, groß darauf eingehen. Self-Service. Ich kann einfach bestellen und dann äh, bekomme ich das. Äh, ich kann Ressourcen auf Abruf haben, ich bekomme eine schöne Abrechnung dazu. Äh, ich muss keine Hardware kaufen, äh, ich kann wirklich einfach das beziehen. Ähm, wenn wir jetzt wieder ins Transportwesen übergehen. Ich möchte nun jetzt als Transportunternehmen möchte ich jetzt Rein, den Rhein benutzen, um meinen Container zu äh, transportieren dann nehme ich sicher keinen Hochseefrachter. dann nehme ich sicher ein Reinschiff. Und umgekehrt nehme ich sicher kein Reinschiff, wenn ich etwas nach China schiffen will. Genau gleich ist es mit den Clouds. Es kommt sehr auf, auf, auf, auf, die, auf, auf, auf eben, welche Cloud für welche Workloads an. Welche Workloads will ich da laufen lassen? Wie reduziere ich den, den Lock-in? Bleibe ich unabhängig? Wohl eher weniger, wenn ich sämtliche Funktionen in einer Cloud einsetze, dann wird es schwierig, dort rauszukommen. Wie hoch ist die Sicherheit dort? Wer hat Zugriff auf die Daten? All diese Sachen muss man sich, zum Beispiel bei der Einschreibung, mit solchen Sachen muss man sich beschäftigen. Einen wichtigen Punkt ist sicher auch die offenen Standards, also dass ich meine Daten dann überhaupt mal rauskriege. Jetzt Ein praktisches Beispiel, ich synchronisiere meine Fotos in, irgendwie in die Google Cloud hinein und es ist dann, wenn ich jetzt einmal zu Apple wechsle, kann ich die Fotos überhaupt wieder mal runterladen und habe ich dann jetzt für, habe ich für immer meine, meine, alle meine Fotos in der Google Cloud. Ähm, zu guter Letzt, aber ich denke, das ist eben auch ein sehr, sehr wichtiges ähm, Thema, ist äh, die Kultur. Ähm, solche neue Technologien, neue Technologien zu lernen, äh, ist, ist, äh, hat immer gewisse Risiken. Technologie hat ja bekanntlich keine Emotionen, die Mitarbeiter, die mit den Technologien arbeiten, aber schon. Ähm, etwas Neues zu lernen, da ist nicht jeder bereit dazu. Ich habe das ja immer so gemacht, warum muss ich jetzt etwas Neues lernen? Das sind die Fragen, die wir eigentlich tagtäglich beim, beim Kunden antreffen. Da braucht es sehr viel Fingerspitzengefühl, die Mitarbeiter dort abzuholen und auch mit auf diesen Weg dieser Transformation zu nehmen. DevOps ist sicher ein wichtiger Ansatz. Ähm, vielleicht macht es Sinn, dass die Teams beginnen, äh, teamübergreifend zusammenzuarbeiten. Dass vielleicht einmal äh, ein, ein, ein Softwareentwickler so ein Release-Wochenende mitmacht und sieht, wo, wo die Painpoints sind. Auch umgekehrt dann ein Betriebsmann äh, oder Frau dann mit, mit einer Entwicklerin zusammensitzt und ähm, die, die, die, die Hürden ähm, und die Herausforderungen der Entwicklerin äh, erkennt. Also dass man wirklich auch ähm, Prozesse überdenkt und wie, wie arbeiten sie zusammen. Wohl oder übel wird, äh, wird so eine, eine neue, neue Prozesse, neue Kultur, neue Art Form von Zusammenarbeit, wird natürlich auch Begehrlichkeiten wecken und ähm, auch Begehrlichkeiten und Anforderungen ähm, entstehen lassen an die ähm, IT-Landschaft. Also man muss wirklich die IT-Architektur ähm, analysieren, passt das noch? Und äh, ja, sicher auch modernisieren oder DevOps dann einfach ganz, ganz neu machen. Ähm, ja, die digitale Transformation ist nicht etwas, das man einfach kaufen kann. Das muss man sich äh, erarbeiten und selber herausfinden, was das für einen bedeutet. Jetzt vielleicht mal ein konkretes Beispiel. Ich sehe, oh, jetzt muss ich schnell schauen, glaube ich, für euch ist links. Ja, genau auf der linken Seite sieht man da eine strenge Trennung zwischen DevOps-Entwicklung und Ops. Ähm, der Entwickler entwickelt und dann wird es dann irgendwie zusammengebastelt manuell wird eine Checkliste gemacht, wie muss ich jetzt das verdrahten und dann wird es manuell verteilt und ähm, dann müssen die Ops-Leute müssen dann irgendwie die Betriebssysteme anpassen, müssen wahrscheinlich hat oh, es hat nicht genug Platz, noch Speicher anhängen und irgendwie jetzt ist es in der falschen Netzwerkzone, das ist da also gibt, gibt immer ein riesen ein riesen ähm, ich stelle aus, sagen wir es mal so. Also die Entwicklungs- und Release-Zyklen sind langsam, es ist, hat hohe also die Fehlerquellen sind, die sind, die sind, sind da, wenn man manuell arbeitet. Es gibt keine Standards, wenn man manuell immer Sachen anpassen muss und es treibt dann sicher die Kosten eher in die Höhe. Auf der rechten Seite sieht man sozusagen einen, einen modernen Ansatz. so DevOps das ist eigentlich nur noch, ein, nur noch eine Person, die im Self-Service arbeitet. Die Artefakte werden integriert, es ähm, werden gebildet und die, die Softwareverteilung geschieht dann automatisiert. Klar, das hat einen gewissen Aufwand, da muss man sich äh, auch dahinter setzen, dass man die Automatisierung vorantreibt, aber es hat natürlich dann auch Skaleneffekte. Und schließlich ähm, wird es dann auf diesen modernen Technologien äh, wie Kubernetes oder Microservices ähm, deployed und ähm, laufen gelassen. Also, es ist wirklich sehr flexibel, hochautomatisiert und von dem her auch eher kostentransparent, als wenn man nicht genau weiß, wer jetzt war, da alles mitgemacht hat. Ja, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Container, Kubernetes und Microservices sind sicher die Zukunft, das werden Sie sicher antreffen. Hier muss man sich genau überlegen, welche Anbieter äh, man, man wählen will, was da die Anforderungen sind. Das haben wir vorher, habe ich versucht, das äh, kurz zu erläutern. Ähm, was ich mir sicher weiter auf dem, also was ich oder ja, auch ein bisschen Red hat euch äh, auf den Weg geben will, ist, ähm, seien Sie bereit für Microservices und Container, weil das ist der Wegbereiter zur Innovation. Es ist, sie werden schneller sein in Bereitstellung von, von neuen Features. Ähm, Schauen Sie, dass Sie Ihre Daten sicher sind, dass Sie auch in der Cloud Compliance-Regeln haben. Ich meine, es ist eine Riesendiskussion nach der Cloud-Ausschreibung des Bundes wegen Alibaba. Wenn man da das richtig macht, gibt man auch keinen Datenpreis, das, dass man das eben anschaut. Offene Standards, dass man Daten untereinander austauschen kann, vielleicht zwischen den, den Departementen, dass da keine Medienbrüche gibt oder große Integrationsfragen vorhanden sind. Meiner Meinung nach ja, täglich Brot, offenen, einsehbarer Quelltext, äh, nicht proprietäre Software und dann wirklich in den klassischen lock sondern ähm, ja, mit Open Source haben Sie meiner Meinung nach einen gewissen Investitionsschutz, weil es da mehrere Anbieter gibt und Sie eigentlich im Grund, ähm, äh, im Grund in der Basis äh, auf, auf, auf die offenen Standards setzen können. Und gerade gestern wurde, glaube ich, die Kompetenz, eine Kompetenzstelle vom Bundesrat, das wurde ins Leben gerufen für künstliche Intelligenz, Machine Learning. Ich denke, das sollte auch ein, ein, ein Gedanke sein, wenn man so eine moderne Software, in Technologie und in Infrastruktur gehen will, dass es auch künstliche Intelligenz oder Machine Learning ready ist. Ja, damit wäre es gewesen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein, zwei Impulse und Gedankenanstöße mitgeben. Herzlichen Dank. Und sonst ist gerade jetzt noch die Gelegenheit, auch wieder ein, zwei Fragen zu stellen. Gibt es Fragen zu den Ausführungen Hybrid, Multi, Cloud? Dann stelle ich wieder eine Frage. Ähm wir haben ja schon im vorherigen Referat, und du hast es aufgenommen, von Login Lock, Lock äh, gesprochen. Äh, gerade auch bei Hybrid Cloud etc. Du hast äh, gesagt, idealerweise vielleicht an einem Tag Cloud X, am nächsten Tag Cloud Y. Ähm, Kubernetes als Schlüsselwort braucht es einfach in den Ausschreibungen Kubernetes und gutes und das funktioniert. Oder also was braucht es dazu noch? Vielleicht Nein, noch zwei Sätze. Nicht. Also es braucht schon mehr leider. Dies hat es auch äh, kurz erklärt, weil das Kubernetes das muss auf einem äh, Betriebssystem laufen und ähm, da muss man halt einfach schauen, dass man ein Betriebssystem hat oder einen Anbieter hat, der halt dieses Betriebssystem in, in allen Clouds zur Verfügung stellt. Und mit allen Clouds äh, äh, zertifiziert ist und Partnerschaften äh, eingegangen ist, ja, das ist ein bisschen der, der, die Krux äh, daran. Ja, das ist ich habe extra ähm, auf Marketing verzichtet, sind einfach die Technologien, die man heutzutage einsetzt, und da gibt es verschiedene Ausprägungen und dementsprechende Angebote und auch, wie soll das sagen, eben Pitches, eben Unabhängigkeitsmöglichkeiten. Sehr gut, wenn jetzt keine Frage ist, bedanke ich mich herzlich. Merci vielmals.